Hey und Herzlich Willkommen zur 11. Folge von Minecraft Turo Heute join' ich alleine auf den Server, da Steve gestern noch genau auf den Server gekommen ja. ist und ich nicht weil es dann 21 Uhr war und die Joinzeit aus war Alex darf heute Äpfel Farmen Im Diamanten finden bin ich eigentlich besser als im Äpfel Farmen Und der Steve schaut mir jetzt noch über die Bildschirmübertragung über Skype zu Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch, Quatsch. Ich sehe eh nix in der Bildschirmübertragung, weil ich immer noch im Startmenü hänge. Ja, ich mach wieder zu. What? Das hat's mir auch hochgeschmissen. <lacht> Echt? Ja. Yeah. Was hier? Es gibt Schlimmeres. Steve, wo sind die Cordis vom Spawn? 00? Uh, Circa, okay? gell? 00 und Höhe 38 war, glaube ich, ein Meter nochmal. Warte mal, da wird es weniger. Aber musst du musst einfach nur zurücklaufen. Ja, mach ich. Die Richtung soll es sein. Sorte, Sorte. hat sie äh, noch gebaut? 38. Ja, ich bin ich ein bisschen bin zu hoch. hoch. Höhe 38, aber nur Quatsch, meine Spitzhacke ist hin. 30 dabei? Ja, Gott sei Dank. So, machen wir machen mal neue Spitzhacke. Haben wir mal ein bisschen Stuff weg, das ist immer gut. Dann haben wir da sogar noch irgendwo Quarz gehabt, hey, wir kommen. Hm? Hat zum Glück noch keiner gerafft, dass du online bist. Ja, wohl eh ein bisschen braucht es. Turiax und sein Mate sind ja auf dem Server, ne? Hm? Turiax und sein Mate sind ja auf dem Server. Ja. So. Jetzt müssen wir dann auch ein bisschen weiter bergab auf jeden Fall. Ich hey, hoffe, sie ja. fliegen nicht in Lava, Steve. <lacht> Die Befürchtung hatte ich gestern auch. Soll ich eigentlich Mushrooms mitnehmen? Brauchen wir ne? denn nicht? Brauchen wir. Boah, Lava. Pilze. <lacht> Pilze. Was brauchen wir? Pilze. Pilze. Nöder? Was denn? Für was denn? Tränke? Brauchst du keine Pilze? Nöd. Höchstens Fußpilz. <lacht> Keine Ahnung, ich brauche keine Tränke zu brauen. Ach, keine Tränke zu brauen, ja, Schenkelklopper. Jo, Steve, da ist Lava gewesen. Ja, bis jetzt finde ich nur Quarz. Hm. Ganz gemütliche Folge eigentlich. Das passiert halt nicht viel, ne? Nö. Vielleicht scheint noch mehr, das war lustig. Das war total lustig, ja. Hm. Weil ich vor allem auch voll den Plan hab, wo ich bin, ne? <lacht> Ich weiß es auch nicht mehr. <lacht> ich bin irgendwo level ich hab keine Ahnung wo. Ja, läuft doch. Ja, ne? So, jetzt bin ich in der nächsten Höhle gegangen. Ne? Oh! Ey, ich schlage ja unabsichtlich den Zombie-Bigman. Hast du den schon wieder geschlagen? Na, aber gleich passiert's unabsichtlich, ich merke das schon. <lacht> ja, dann hätten wir wenigstens Action. Ja, Alex muss immer die Zombie-Pigments verprügeln, weil er sich nicht in der, Be in der Beherrschung hat. Nee. Eigentlich ist der Spawn genau unter mir, glaube ich. Ich finde gerade so viel Quarz. <lacht> dass Owen spawn überhaupt noch so voll Quarz sein kann oder ist echt überall Quarz, Steve. Statt sonst Gabel. Es wird nichts mehr mit Äpfel farmen. Nicht? Ne, nur noch Quarz, Steve. Mhm. Hey, ich finde mehr Quarz beim gehen als beim Quarz finden. Das ist.. Nice. Feuer! Feuer! Du, du, du, du, du, du, du, du. <lacht> Nach 10 Minuten, und bin ich noch nicht einmal so nett da draußen. Ja, läuft bei dir, ne? Mhm. Kann man schon mal machen? Jo. Dafür wird 3 Level. 24. Ich gleich eine Spitzhacke mehr von fangen. Läuft, läuft, läuft. Mhm, mhm. Mh. So, Spitzhacke wieder kaputt, Steve. Echt? Ja. Ich verbrauche gerne auch mein ganzes Eis wegen Spitzhacken. Hey, auch der 30 meinst du? Du musst noch 30 Blöcke bekommen 60. Tuck, tuck, tuck, tuck. Steve, ich müsste ja direkt beim Spawn rauskommen. Ja, echt? Ja, wirklich. Oh! Lava. Soll du um ein bisschen Autschi Autschi machen, Steve. Aber, jetzt bin ich nochmal beim Spawn. Wo Spawn? Und wo haben wir denn unser Versteck? Was gerade Versteck ist? Steve, ich hab noch immer kein Lava-Eimer. Du bist im Nether, mach dir halt einen. Ne, ich bin nicht mehr im Netter. So, jetzt gehen wir mal brav. mich. töten. Steve, es gibt eine neue nice Suchmaschine wie Google. Da kann man suchen und damit werden Bäume gepflanzt. Ist das super? Echt? Ja. Hast Ecosia oder so. Is someone special? I gave you my heart but the very next Nein. day You give it away. ist hier. So Was? Dies hier. Was ist hier? Dieses, <lacht> ja? Yeah. Nein. Doch. So. Oh, Steve. Wie viel Apple Was? wir denn, Steve? Was? sieht doch nicht, ich weiß nicht, wie viel Gold wir haben. Ich habe einen Steakus circa. Was heißt denn circa? <lacht> <lacht> Junge du bist auf dem Server, du kannst nachgucken. <lacht> 61? Ja, das sind 7 Gaps. Ja passt. Naja, dann such mal 7 Äpfel. Ja War ich bin... Dabei Steve, ich bin dabei. Dann krieg ich noch... ...noch 4 und du noch 3. Ich durfte die Äpfel farmen, so schaut's aus. Du hast eh schon einen App-Gap mehr als ich. Ja, den brauche ich ja. <lacht> ja. Netter. da. <lacht> ich brauch keine Gaps, die sind überflüssig. Weißt du, wenn du so kurz vorm Verlieren bist, packst du einfach die Rod aus. <lacht> <lacht> <lacht> Der wird dann einfach voll gerottet. Ich habe eigentlich rot gecraftet. Ich mach einfach, wenn wir am Verlieren sind, dann rennen wir einfach weg und bauen uns hoch. <lacht> Hochbahn? Ja. Dann snipen sind sowas, Steve. Wenn sie oben sind, dann nehmen wir die Angel und pushen sie runter. Ja, aber, aber wenn die einen Bogen haben. Die werden schneller hochbauen. Ja, du. Wenn sie sich runter wollen, machst du MLG. ja, ja. easy. Ist doch eh Profi drin, oder? Hm? Ist doch eh Profi drinnen. Ja, mehr als Profi eigentlich. Das ist aber ein Galaxy Race, haben wir das ziemlich oft gemacht. Special, Eyo. Ich weiß nicht, was die mit den Äpfel machen auf dem Server, aber... Huh? Die wollen nicht, dass die Äpfel spawnen, ich sag dir das. Wenn <lacht> du Kies irgendwo findest, kannst du auch gerne Kies abbauen, dann können wir mehr Pfeile machen. Na da hinten... Da, ich weiß, was... Like. Wie die, die Admins fliegen da umeinander und nehmen die ganzen Äpfel was spawnen weg. Sind die über dir? Nein, <lacht> ich <lacht>, seh's <lacht> nicht. <lacht> nicht <lacht> Steve, ich hab erst einen Apfel. Einen? Einen, ja. Was ist bei dir. Schon gehört, gell? Was? Hast du noch 7 Minuten, oder? nee 3, 4. Was? Ja. Wie viele Bäume hast du abgebaut? Ja, 20 vielleicht. <lacht> ich will gleich nochmal drauf joinen. Nein, ich hab noch einen Apfel. Was? 2? Du bist ja zwei, ein ich, Bühne, Ja, aber ich brauche ja nur 7 Zicke. Noch Apfel! Ja, jetzt wird's langsam. Ich brauche ja nur 7. Du hast 3. 3, ja. <lacht> <lacht> hey, Steve, ich war 5 Minuten der Nether. Ich habe ja noch fast 5 Minuten. Ich denke, du hast nur vier. ja noch 4. Ja, 3. 2. Aua. Wo sind die Äpfel, Steve? Weiß ich doch nicht. Fäll einfach weiter Bäume und dann lauf zurück und lauf wieder hin und lauf wieder her. Deine Was gibt's denn da? Alex und Äpfel farmen. Ich fahre in einer Folge ungefähr 12 Äpfel, Alex farmt drei. Ja, du musst du das nächste Mal machen. Ich habe ja auch so viele Folgen noch, ne? Ja, du. Ja. Du hast ja noch keinen einzigen Gap gefunden. Ja, dafür bist du ja auch zuständig. <lacht> du warst im letzten Waco-Projekt schon dafür zuständig. Ja, was hast du da mal gemacht? Eben nur noch... Sch ah, da habe ich noch einen. Gut. Stamm, stopp. Noch ein Apfel. Ich pflanze jetzt vier. Vier, ja. Noch ich hab da jetzt nie. Es sind so viele Bäume gerade am Stern. Hä? Es sind so viele Bäume am Stern und. Aber Sterben. sterben sterbe aus oder was? Ja, wir müssen mehr diese Suchmaschinen benutzen, dann kommen wir wieder welche. Wir pflanzen jede 2 Sekunden einen Baum, Steve. Du? Nee, die Suchmaschine mit dem Guard. die wirst du mitpflanzen schau mal Was? ob du mitpflanzen willst <lacht> ich pflanzen hübsch ja ich bin ja auf gestoppt und spiel 101 Ich <lacht> bin nach 1 minuten 10 wie viel gaps hast du? gaps 8 <lacht> aber 1 für 4 wow. Mega, gell? Ja. So, das wieder hin. Ganz ja. Ganze Wald. Das gibt's ja nicht, dass nirgends abfliegt. Ey, ja, da hinten? Auch nicht. Auch nicht. Da no, nirgends, nö nee. Steve, da ist nirgends der Apfel Wie lange hast du noch? 30 ja Sekunden Hey, das gibt's einfach nicht, oder? Oh oh, Alex! Ja? Nee, okay du kannst noch Was denn? Bei SimBuddy join gleich 10 Sekunden Steve Ja ja, ja safe